Gehören Sie auch zu den Menschen, denen es leichter fällt, zu loben als zu taten. Finden Sie, dass Sie im Nachteil sind, zu denen, die besser darin sind, sich zu beschweren? Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Menschen, die viel loben, das heißt, die leichter Positives bemerken, sind glücklicher als Menschen, die schneller die negativen Aspekte herauspicken können. In der Partnerschaft hat das sogar noch einen zusätzlichen positive Wirkung. Menschen, denen es leichter fällt, ihren Partner zu sagen, was ihnen gefällt, als was ihnen missfällt, haben meist einen Partner, der immer mehr bemüht ist, dass es Gründe gibt, ihm Positives zu sagen.